Ja, die Karte, die ihr gerade gesehen habt, die möchte ich jetzt mit euch basteln. Und zwar habe ich die Karte gesehen bei, ähm, mit Herz und Schere. Also das steht zumindest oben in ihrem Kanalnamen, aber ähm, ihr findet sie unter R, aber ich werde es auch oben mal verlinken oder vielleicht auch unten in die Infobox reinschreiben. Vielleicht mache ich beides, mal gucken. Und äh, bei ihr habe ich diese Karte gesehen. Wundert euch nicht, dass ich schon so ein bisschen Farbe äh, an den Händen habe, weil ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet. Also der nächste Schritt, nicht der, der jetzt kommt, sondern der Schritt danach, den habe ich quasi schon vorgearbeitet, deswegen Farbe an den Fingern. Und ähm, zwar wird diese Karte so gemacht, dass man sich ein DIN A4 Streifen Papier nimmt. Ich habe jetzt hier so ein bisschen dickeres, stabileres Papier und dann nehmt ihr als erstes 2,5 cm an dieser langen Seite und macht eine Falz. Und jetzt muss der Abstand hier zwischen immer 1 Zentimeter länger werden und das habe ich dann mal ausgerechnet. Das zweite ist dann bei 6 cm. Als nächstes falzt ihr bei 10,5 cm, dann bei 16 cm und zu guter Letzt bei 22,5 cm. Zack. So, und dann kann das Falzbrett auch schon wieder weg. Ja, und jetzt klappen wir uns diese Karte hier einfach immer nur wie ein Zickzack hin und her, zack, so, wenn man die dann aufspringen lässt, sozusagen, ich würde auch mal mit dem Falzbein ein bisschen nachziehen, je nachdem, was für Papier ihr habt, ne? also wenn euer Papier schnell bricht, dann vielleicht eher ein bisschen vorsichtig, so, und wenn man die jetzt so ein bisschen zieht und so hinstellt, dann hat man eben so wie ein Zickzack, so, und äh, hier unten, diese Länge bleibt aber gleich. Und hier verändert sich eben der Abstand. Ja, hat sie sich richtig cool ausgedacht, finde ich. Und jetzt kann man die so ähm, dekorieren. Also hier vorne wird immer irgendwas draufgeklebt auf diese Seite. Und dann kann man sich die Karte eben so hinstellen und hat sie dann immer so äh, stehen und hat dann halt immer diese Ansicht und ich fand die Idee echt total klasse und es hat mir richtig gut gefallen und deswegen wollte ich die gerne nachbasteln. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich den nächsten Schritt schon quasi übersprungen habe. Und das ist dieser hier. Da habe ich es schon mal vorbereitet. Da habe ich es mir nämlich schon mal äh, koloriert. Und zwar unten ähm, so ein bisschen Sandfarben, also ein bisschen Gelb und dann äh, so ein bisschen ins Türkis und dann ins Blau. Ähm, ja, ich hatte das bei ihr auch gesehen in dem Video, was sie gemacht hat, dass sie halt äh, Meerestiere oder halt so Sachen, die halt so ein bisschen zum Meer passen genommen hat und die immer vorne hingeklebt hat. Und das fand ich eine richtig coole Idee, sah total süß aus. Ja, und äh, jetzt schnappt ihr euch eben, wenn ihr das gemacht habt, eure Deko-Teile und ähm, klebt die dann eben an. Ja, und dann ist die Karte theoretisch schon fertig. Ich habe mir schon ein paar Stempel vorbereitet, die ich schon koloriert habe. Und hier habe ich mir auf ein Stück Cardstock ähm, embossed. Du bist mein Rettungsanker. Und das werde ich dann nachher, glaube ich, noch ein bisschen zurechtschneiden oder die Ecken noch ein bisschen rund machen oder so. Da muss ich mal gucken. Ja, und jetzt gucke ich mal, ähm, wo ich meine Sachen hier hinklebe. Und die Krabbe, die packe ich hier auf jeden Fall unten an Land. Und da kann ich mir die Karte jetzt auch ruhig hinlegen. Ich muss halt nur darauf achten, das hier ist halt meine Kante, also die Fläche, die vorne ist. Das ist die Fläche, die vorne ist. Und das hier, also die zweite, die dritte und die äh, fünfte, immer die ungeraden Zahlen. Und dann kann ich mir jetzt hier zum Beispiel meine Krabbe draufkleben. andrücken dann geht es ja auch einfacher zu kleben wenn ich so mir hinlege und außerdem seht ihr es dann auch ein bisschen schöner so als nächstes glaube ich obwohl der wahl glaube hier kommt ein bisschen besser zur geltung und er ist dann auch ähm, ja der ist so ein bisschen Farbe in Farbe fast ne? der sticht nicht ganz so raus obwohl die, durch die Umrandung geht es eigentlich und die Krake werde ich dann hier so vorne mittig platzieren. Oder vielleicht noch ein Tucken weiter links, damit ich da vielleicht Platz für diesen Spruch habe. Ich schau mal. So. Ja, und wenn ihr dann äh, hier die Sachen, die hier jetzt zum Beispiel so rüber gucken lasst, das mache ich jetzt mit der Krake hier auch ein bisschen. Dann kriegt das Ganze jetzt noch mehr Dimension. Man könnte jetzt hier auch ähm, vielleicht noch Wellen, äh, das hatte sie zum Beispiel in ihrem Video gemacht, äh, wo ich diese Idee gesehen habe. Da ähm, hatte sie mit einem, mit einer Schablone dann hinten so eine Welle noch reingemacht, das sah auch ganz süß aus. So, den Wal, den klebe ich jetzt vollflächig an. Ja, das Video so an sich ist jetzt natürlich sehr kurz, ähm, wenn ihr aber bedenkt, dass ihr die ganzen Teile kolorieren müsst und ähm, ihr habt ja auch nicht gesehen, äh, wie ich das Blatt hier vorher gemacht habe. Also das habe ich ja mit den Distract inks ähm, gemacht und dann mit Wassertropfen halt diese Wasseroptik, sage ich jetzt mal, reingemacht. Ja, das ist euch ja theoretisch jetzt alles ähm, entgangen. Ich will es mal ganz kurz aufstellen, weil ich einmal gucken möchte, wie hoch ich diese Krabbe setze. Ja, ich glaube, ich setze sie nur so halb hoch. Das sieht ganz süß aus. Und so bis hier in etwa mache ich den Kleber. Ja, und dann die, die ähm, Teile, die... Also aufstempeln, ausmalen und dann eben auch noch zusätzlich kolorieren. Und ähm, ja, das dauert natürlich alles seine Zeit. Äh, das habe ich euch ja jetzt hier alles erspart in dem Video. Und somit könnte es fast als Quick-Tipp durchgehen, aber nur von der Videolänge. Ja, aber wenn ihr zu Hause immer ein paar Teilchen vorbereitet habt und die schon zu Hause rumliegen oder vielleicht eine Kiste habt, wo ihr dann immer eure kolorierten Sachen, die ihr irgendwann, wenn ihr Lust habt, schon vorher koloriert und die dann nur noch aufkleben müsst, dann geht das Ganze natürlich rucki zucki. Nur äh, das einmal zusammengebastelt, ein paar Sachen draufgeklebt, ein Sprüchlein vielleicht noch dazu, der gerade passt und fertig ist die Laube. Ich glaube, ich werde den Spruch hier, ich werde das hier noch mal ein bisschen ablösen, wenn es noch geht. Ja, der klebt echt extrem schnell, aber ich krieg's es trotzdem. Geht zwar ein bisschen kaputt, aber es ist nicht so schlimm. der werde jetzt hier die Ecken, ja, Da mache ich nochmal so halb, mache ich so ein bisschen so wie so eine Spitze. So. Ein bisschen wie so eine Granate vorne. Und hinten mache ich, glaube ich, einfach mal so schräg. So. Genau. Also wie so eine Fahne oder so, das gibt es ja sehr oft. So, so finde ich das dann eigentlich ganz süß. Dann habe ich hier vorne nämlich die Spitze, die ich gut verstecken kann. So in etwa, denke ich, werde ich das ankleben. Dann guckt das natürlich aus der Karte heraus, also in einen Umschlag kann man sie dann nicht mehr machen, wenn man das Teil jetzt so aufklebt. Ihr müsst es natürlich nicht hinter irgendeinen Teil packen, ihr könntet es natürlich auch einfach hier unten reinkleben oder so. Dann habt ihr die Problematik nicht, dass das da drin verschwindet, beziehungsweise aus der Karte heraus guckt, dass es dahinter verschwindet, wollte ich ja. Ja, und das ist echt krass lange her, jetzt wo ich so drüber nachgedacht habe, gerade als ich ähm, dieses Schildchen hier gemacht habe, wie lange ich nichts mehr embosst habe. Wirklich Wahnsinn. Ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe, als ich diesen Föhn endlich hatte und ein paar Embossingpulver hatte und äh, dann endlich embossen konnte. Und dann habe ich das so, weiß nicht, zwei, drei Tage... Habe ich ganz viel embossed und dann war die Phase auch schon wieder vorbei. So so sieht meine Karte jetzt aus. Wenn ich die hinstelle, sieht es dann in etwa so von vorne aus. Also der, die Krage verdeckt den Wal zwar so ein bisschen, aber da man so halb schräg von oben drauf guckt, also man sieht es in etwa so. Ja, so, so sieht man es in etwa, wenn man von vorne drauf guckt. So sieht es dann aus und ich finde es total süß. Und bin echt dankbar für diese äh, tolle Idee. Ja, zusammengeklappt äh, sieht es jetzt ein bisschen merkwürdig aus, weil hier unten so eine weißen Streifen sind. Aber da könnte man ja jetzt theoretisch einfach sich hier dieses Teil hier schnappen. Und dann habe ich hier von meiner Miss Fruchteis, aber ich glaube, dafür nehme ich was anderes. Das ist hier möchte ich mir nicht das gelbe Ding nicht äh, versauen. Und dann könnte man ja... Hier jetzt einfach dran lang gehen ja und somit sich dann eben das hier unten auch noch mal einfärben und dann ist eben genau da wo man was braucht ist dann noch mal farbe drauf dann sieht es nicht mehr so schlimm aus, wenn man es zusammenklappt. So ein bisschen früher mit dem Aufdrücken. Dann ich So ein bisschen fast wie so eine Leiter. Hm. Ja, so und dann sieht das Ganze so aus. Und schon, finde ich, sieht es nicht mehr ähm, ja so schlimm aus von vorne. Ich hier vielleicht noch mal ein bisschen Farbe rein. Ja, Und Fertig ist unsere Karte. Wie gesagt, äh, jetzt ging das natürlich wirklich ruckzucki. Ähm, falls ihr nichts zu Hause liegen habt, wo eben schon vorkoloriert ist, dann ähm, überlegt euch äh, vorher, <lacht> äh, ob ihr vorher kolorieren wollt oder ob ihr irgendwelche Aus Aufkleber oder einfach irgendwas anderes einfach nehmt. Und äh, ja, wie gesagt, ich finde es total süß, ich muss das unbedingt gleich nachmachen und dachte mir, das zeige ich euch auch, weil es einfach so mega niedlich ist. Ja, ihr Lieben, das war mein Quick Tape ähm, mit Hilfe von äh, mit Herz und Schere. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.